Putin, hau ab, stand auf den Plakaten Zehntausender Demonstranten, die in Moskau für demokratische und faire Präsidentenwahlen mobil machten. Solch eisigem Gegenwind war Putin noch nie ausgesetzt. Noch deutlicher wird die Aktivistengruppe Weina zu Deutsch Krieg. Mit Bildern, die sich ins kollektive Bewusstsein brennen, allerdings auch mit Methoden, die in ihrer Radikalität an die RAF erinnern. Damit proben die Kunst-Guerilleros schon seit 2007 den Aufstand. Putin versucht indessen, namhafte Künstler auf seine Seite zu ziehen. Mit Erfolg. Neben Maestro Valery Gergiev findet sich auch der Name von Anna Netrebko auf der Liste seiner Unterstützer. ORF-Korrespondentin Carola Schneider gelang unter abenteuerlichen Umständen ein Geheimtreffen mit den polizeilich gesuchten Kunstoutlaws von Weina. Ein Bericht über Russland im denkbar heftigsten Wahlkampf. Stichwort Widerstand. Besonders radikal betreiben diesen die Aktionisten der Gruppe Weina. Sie werfen in nächtlichen Aktionen Polizeiwagen um oder stecken sie in Brand. Weihnachten bedeutet auf Russisch Krieg. Und den haben die Aktionisten dem Putin-Regime und seinen Machtsymbolen erklärt. So läuft direkt vor dem Kreml ein Aktivist auf ein Blaulichtfahrzeug des Geheimdienstes, nicht ohne sein eigenes Blitzlicht auf dem Kopf. Als Protest gegen die Präpotenz korrupter Blaulichtbonzen. Aktionismus, der effektvoll ist, aber auch grenzwertig. Hier haben wir ich bin auf das Auto gestiegen, um die Privilegien bestimmter Bevölkerungsschichten aufzuzeigen. Prominente und Beamte beschaffen sich einfach ein Blaulicht und verletzen damit sämtliche Verkehrsregeln. Von gleichen Rechten für alle keine Spur. Wir treffen die führenden Mitglieder von Weinar in einem Moskauer Café. Wo genau, erfahren wir erst im letzten Moment. Die Mobiltelefone sind ausgeschaltet, man soll uns nicht orten können. Zwei Aktivisten werden per internationalem Haftbefehl gesucht, Alijek Vorotnikov wegen Rauditums, seine Frau Natalia Sokol wegen Gewaltanwendung gegen die Polizei. Es ist gefährlich, so zu leben. Wir haben ja auch zwei Kinder. Man darf sich keinen Fehler erlauben, um sich und die anderen nicht zu gefährden. Aber wir vertrauen einander blind. Ihr kreativer Widerstand gegen das Regime machte Weihnacht zum weltbekannten Symbol der russischen Avantgarde. Ihre wohl berühmteste Aktion ist ein 62 Meter hoher Phallus, den sie auf einer Brücke in St. Petersburg malten, direkt gegenüber der Zentrale des mächtigen Geheimdienstes. Öffentliche Provokation als politisches Statement. Eines Tages haben wir verstanden, dass sich nichts mehr verändert, weil es keine politische Sprache mehr gibt. Die bestehenden Sprachen waren tot, niemand hat sie mehr verwendet. Unsere Aufgabe war es, eine neue Sprache zu entwickeln und sie anderen weiterzugeben. Das ist uns nicht schlecht gelungen. Heute gibt es viele Künstler und Anarchisten, die in irgendeiner Form Aktionismus betreiben. Das ist unser Verdienst. Dafür bezahlen die Mitglieder von Weina ihren Preis. Sie landen im Gefängnis, werden zu hohen Geldstrafen verurteilt, immer wieder verhaftet. Die Staatsmacht fühlt sich durch die radikalen Aktionen provoziert. Für die Anarchistentruppe gehört es unterdessen schlichtweg zu ihrem Programm, Gesetze zu brechen. Veränderung gibt es nur durch Gesetzesbruch, unsere Aktionen müssen die Regeln verletzen, sonst wären sie kein echter Protest. Zudem ist dies nur die Antwort darauf, dass auch die Obrigkeit die Gesetze verletzt. Ein Leben in der Illegalität. Die führenden Köpfe von Weinar haben keine feste Adresse, keine Ausweispapiere und sie verzichten bewusst auf Geld, denn dieses mache korrupt. Was sie zum Essen brauchen, lassen sie bei Streifzügen durch Supermärkte einfach mitgehen. Ihre radikalen Konzepte reizen die Aktionisten immer weiter aus. Vielleicht auch die Suche nach dem ultimativen Adrenalinkick. Als Aktionisten wollen wir jedes Mal den Grad unseres Protests steigern, immer noch gefährlichere Sachen machen. Vielleicht landen wir in einer Sackgasse. Irgendwann kann es nicht noch radikaler werden. Noch jedenfalls sind die Anarchisten der Gruppe Weina mit ihrem Widerstand nicht am Ziel. Zu fest sitzt das System Putin noch im Sattel. Und so fordern die Aktionisten auch von den Demonstranten auf Russlands Straßen das ein, was sie selbst leben. Radikalen Protest. Friedlich demonstrieren bringt doch nichts. Die Leute müssen der Staatsmacht ein Ultimatum stellen und sagen, wenn ihr unsere Forderungen nicht erfüllt, stürmen wir den Kreml. Die Aktivisten von Weina brechen wieder auf in die Moskauer Nacht. Was sie vorhaben, wissen wir nicht. Eines jedoch ist klar, man wird wieder von ihnen hören. Ob sie irgendwann den Bogen überspannen? Я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь Их ждет дома оверх. Закрой за мной дверь.